Beim Sport wird uns schnell scheinbare Wahrheiten untergejubelt, indem wir angespornt werden, Leistung zu erbringen, und wir merken nicht, wir hatten doch bisher einfach nur Spaß. Warum denn jetzt mit Hetze? Oder auf indoktrinierten Zielen? Oder in der Kindererziehung? Da hast du mich noch nie erlebt, dass ich gesagt hätte, beeil dich, sonst ist es für dich verloren. Bei mir hieß es immer, Leben ist wichtiger. Willkommen zum kleinen Podcastchen, sonderbar zu merkwürdig, oder? Heute mit dem Thema Leben ist wichtiger. Neil Armstrong trug eine bestimmte Uhr, als er auf dem Mond gelandet ist, das machte die Uhr bis heute berühmt und Menschen kaufen diese. Jemand erzählte, die Mitarbeiter vom Vereinigten Paketedienst werden, bevor sie rausfahren, erstmal ins Schwitzen gebracht. Außerdem sollen sie beim Pakete ans Haus bringen immer laufen. Und dann in einer Umfrage haben die Menschen diesen Paketdienst tatsächlich eingeschätzt als den Schle schnellsten. Nur aufgrund der Erscheinung dieser Paketzusteller. War alles fake, alles Täuschung. Hei, hei, hei. Gestern fand ich den ganzen Tag keinen Ankerpunkt in irgendeiner Tätigkeit. Und so suchte ich eine Weile. Was könnte jetzt wichtig sein, Pflicht sein, was heute getan werden müsste? Bis ich dann drauf kam, hey, du bist geboren worden, einfach nur um da zu sein. Das reicht. Du brauchst keine weitere Bestätigung. Zu sonderbar, zu merkwürdig.